Sofort in Gelsenkirchen. Freies WLAN für alle. Ganze 260 Hotspots, zum Beispiel in der City und in Buhr, sorgen für riesige Free-Wi-Fi-Zonen in beiden Innenstädten. Und das kostenlos für dich. Einfach reinklicken und lossurfen. Sei Teil unserer digitalen Revolution. Surfe jetzt in der größten Hotspotmeile des Ruhrgebiets.